Einen wunderschönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum c Sharp tutorial Wir haben in der letzten Folge des Tutorials angefangen unser kleines Spiel zu programmieren und haben hier diesen großen unhandlichen ähm, Integer Array erstellt, um unser Feld zu definieren. Ja, wie schon gesagt, das ist das ziemlich umständlich und ähm, verbraucht ziemlich viel Platz in unserem Programm und es ist auch nicht schön ähm, jedes Mal einen neuen Array zu erstellen für jedes Level, wenn wir zum Beispiel verschiedene Level haben wollten deswegen werden wir das Ganze einmal etwas ähm, besser schreiben und zwar werden wir mal diesen ganzen Teil hier löschen, also grundsätzlich nur den Integer Array und wir wollen das Ganze jetzt so programmieren, dass es in einer Datei dass das Level in einer Datei gespeichert werden kann. Ich habe diese Datei schon erstellt. Die schaut dann ungefähr so aus. Und überall, wo ein, also Es ist wieder wie vorher, überall wo ein 1 steht, wird ein Block, also ein, eine Wand gemalt und überall wo ein 0 steht, wird gar nichts gemalt. Ich habe den Strich da in der Mitte ähm, eingefügt, damit man sieht, ob das wieder ähm, 90 grad gedreht ist oder ob es diesmal in der richtigen orientierung ähm, sich befindet sozusagen gut ähm, als erstes müssen wir natürlich diese datei erstellen dazu gehen wir auf den visual studio projekt ordner wenn ihr nicht wisst wo der ist dann geht er einfach in euren windows explorer hier auf dokumente da gibt es dann irgendwo visual studio 2012 Projects und unser jeweiliges Projekt in diesem Fall ist es bei mir TechZone AT Game und dann gibt es da noch einen Unterordner, der heißt genauso wie euer Projekt. Dann gibt es den Ordner Bin, Debug und da sind dann ähm, verschiedene Dateien drin, zum Beispiel das Manifest für, eure, für euer Projekt oder Konfigura verschiedene Konfigurationen für euer Projekt. Und hier seht ihr auch die. Also wenn man F5 drückt in Visual Studio, dann wird diese Exe hier ausgeführt. Gut, und da drinnen gehen wir es einfach auf Da drinnen gehen wir es einfach auf rechte Maustaste, neu, Textdokument und erstellen unser jeweiliges Textdokument. Ich habe das schon gemacht, das heißt bei mir Testlevel.txt Ihr könnt es natürlich theoretisch nennen, wie ihr wollt. Und da schreiben wir dann sowas in dieser Art hinein. Wichtig dabei ist, dass das Ganze ähm, mit Leerzeichen getrennt ist und mit ähm, Absätzen. Das bedeutet: Nach jeder Zeile muss man wirklich die Enter-Taste drücken. Gut. Und um das ist in unser Programm zu importieren, gibt es einen mehr oder weniger komplizierten Code, wo man sehr auf die ähm, Reihenfolge der Variablen und so schauen muss. Also ich fange einfach mal an. Als erstes wollen wir den in den kompletten Inhalt dieser Datei in eine String einlesen. Das bedeutet, wir machen als erstes... St ah, Moment, ich muss noch kurz. String File Content ist gleich. File... Ja, File. gibt es nicht. Warum gibt es File. nicht? Ähm, weil die System.io-Klasse nicht importiert ist, das steht für Input Output. Und die müssen wir zuerst usen, bevor wir diesen Code einfügen können. Es gibt es zwei Wege, ähm, das zu importieren. Entweder man gibt ein File und ähm, geht dann auf dieses kleine blaue Kästchen links unten drückt auf ähm, Optionen für die Bindung des ausgewählten Elements und using system.io. Also es gibt, sozusagen, ähm, es gibt sozusagen Lösungsvorschläge von Visual Studio, um dieses Problem zu lösen. Gut, oder die zweite Möglichkeit ist ähm, einfach hier oben bei den using ähm, Anweisungen using system.io hinzuschreiben. Gut, also wir wollen jetzt alles aus dieser Datei lesen, das heißt wir machen .readalltext, Klammer auf, und den Pfad zu unserer Datei, nachdem wir, wie schon gesagt, ähm, in diesem Verzeichnis arbeiten, weil ja diese exe ausgeführt wird, ähm, können wir einfach testlevel.txt schreiben, ohne einen Pfad anzugeben. Gut, als nächstes... Um, wollen wir das Ganze in Zeilen aufteilen. Das bedeutet, wir, wir erstellen eine String Array. Den nenne ich einfach mal Lines. Und wir wollen jetzt um, diesen String, diesen File Content durch ein bestimmtes Zeichen teilen. Also nach dem Vorkommen jedes Zeichens soll er einen neuen String in den Array schreiben. Dazu gibt es eine vorgefertigte Methode in, das, in, in der String-Struktur. Die heißt File Content, also die, der Name dieses Strings, Punkt Split und der jeweilige ähm, Separator. Das wäre in unserem Fall Backslash N. Warum Backslash N? Ähm, das Unicode-Zeichen für einen Satz, also das da, oder halt alles was am Ende einer Zeile steht, ist Backslash N. Und dieser Backslash ist dabei ein Maki Maskierungszeichen. Ähm, wenn ihr euch mit S-Key schon etwas beschäftigt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es einige Maskier Maskierungszeichen gibt. Es gibt ja zum Beispiel Backslash A, Backslash T, also Backslash A würde einen Ton ausgeben, einen statischen ähm, Backslash T macht einen Tabulator, Backslash N eben diesen Zeilenumbruch, Backslash R macht Return und da gibt es eben diese verschiedenen maskierten Zeichen. Ja, also wir wollen das sozusagen in die Lines aufteilen. Was wir dann machen wollen ist, ähm, diese diesen, diese verschiedenen lines in einen in unser integer feld wieder hinein zu bekommen, also in die ähm, in den integer array field das bewerkstelligen wir folgendermaßen wir schreiben integer array field also wie vorher aber diesmal nicht diese klobige darstellung mit den geschwungenen klammern sondern new int eckige klammern und jetzt wird es mehr oder weniger kompliziert. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt aufs erste Mal richtig mache, aber ich hoffe es. Ähm, die Breite unseres Strings soll den, ähm, den Anzahl der Anzahl der Zeichen in, einem, in einer Zeile entsprechen. Dazu machen wir ähm, lines 0, also wir nehmen einfach mal die erste Zeile, weil wir annehmen, dass alle Zeilen gleich sind. Punkt ähm, split und mit einem Leerzeichen splitten, damit wir hier diese. Wir bekommen jetzt einen String Array mit allen Zeichen die durch Leerzeichen getrennt sind oder mit allen Strings die durch Leerzeichen getrennt sind und Punkt Length das ist heißt die Länge dieses Arrays und unsere Höhe des Arrays ist ganz einfach Lines Punkt Length. also die Anzahl der Zeilen in diesem Array und damit auch in dieser Datei, das wären in diesem Fall 6 Zeilen und ich glaube 7 ja, sieben ähm, Zeichen. Ohne die Leerzeichen. Also man zählt hier die Leerzeichen nicht mit, sondern nur die jeweiligen 1 oder 0. Also die Zahlen. Gut. Ähm, ich schaue noch kurz, ob das auch korrekt war. War es natürlich nicht. Ähm, diese zwei Sachen gehören umgedreht. Ja, das sollte dann der ganze Code sein. Ähm, jetzt brauchen wir wieder zwei Vorschleifen, verschachtelte, so wie unten, zum Ausgeben und nur diesmal zum Befüllen. Ähm, das heißt, wir machen jetzt wieder dasselbe: vor, int, aber wir nehmen andere Variablen, zum Beispiel i und j. i ist gleich 0 i ist kleiner als field.getLength Field. 0 und i Und noch eine Vorschläfe. GetLength 1 und plus plus. Gut. Jetzt haben wir wieder unsere verschachtelten Vorschläfen. Die Frage ist, was tun wir in diesen Vorschleifen also als erstes sollten wir mal, naja eigentlich müssen wir fast gar nichts mehr machen außer jeweils diese Lines ähm, auf seine auf seine verschiedenen ähm, Buchstaben, also nicht in diesem Fall nicht wirklich Buchstaben, aber es sind ja Buchstaben, ähm, aufzuteilen. Also sozusagen wieder durch ein Leerzeichen splitten und dann, und dann, das war's dann schon. Das müssen wir dann noch in den Array speichern und das war's. Gut, ähm ich mache dazu einfach mal einen String da drinnen, der heißt Integer also in diesen String wird dann dieser, dieser einzelne Wert reingespeichert und wir deklarieren den jetzt so dass wir aus der Line wo wir gerade sind, also Line i ähm, Punkt Split unser ähm, Leerzeichen und davon der Index j. Das bedeutet ähm, wir teilen die Line auf in alle Leerzeichen. Also wir würden dann bekommen einen Array mit 1, 1, 1, 1, 1, und davon nehmen wir die j teste position Gut, dann müssen wir nur noch den finalen Schritt machen und zwar field. iJ ist gleich int.path integer Das bedeutet einfach, dass Integer hier zu einem int konvertiert wird. Gut, ähm, wenn wir das jetzt ausführen, wird höchstwahrscheinlich eine Exception passieren. Nämlich eine Okay, es passiert keine Exception, das habe ich nicht erwartet. Gut. Wenn keine Exception passiert, dann ist das auch gut so. Dann können wir den Code also lassen. Ja, was wir trotzdem einbauen sollten, ist folgende Zeile. Gleich hier nach der Deklaration von File Content sollten wir also es gibt ähm, nach diesen Backslash -n, das, also backslash n steht für New Line, das deklariert eine neue Zeile. Gibt es noch ein Backslash R. Das steht für Return. Manche Programme fügen dies nicht nur backslash n, sondern auch in backslash r ein. Ähm ja, das bedeutet, wir sollten diese backslash rs auf jeden Fall entfernen. Das machen wir. Indem wir machen File-Content. Ist gleich. File-Content.replace und dieses r zu einem gar nichts machen sozusagen das ist nur eine sicherheitsmaßnahme mehr oder weniger dass ähm, wenn dieses wenn diese datei jetzt einmal falsch erstellt wird oder ein falsches format hat dann können wir das ähm, verhindern sozusagen gut ähm, was wir jetzt noch machen können oder sollten, ist ähm, wir müssen ja hier nicht immer Leerzeichen haben. Es kann ja auch sein, dass jetzt wir aus welchen Gründen auch immer das Design so verändern, dass wir Beistriche haben als als Trendzeichen oder Strichpunkte oder Unterstriche oder was auch immer. Und deswegen sollten wir diesen ähm, dieses Leerzeichen möglichst variabel machen. Dazu erstellen wir in der Class Programm eine neue Static char ähm, Split Jar. und die ist dann in diesem Fall einfach unser Leerzeichen und wir suchen jetzt jedes Vorkommen von diesem Leerzeichen und ersetzen es durch die Variable Split Jar. Das hat diesen Vorteil, ähm, wenn wir jetzt sagen wir haben jetzt da Beistriche statt ähm, Leerzeichen, dann gehen wir einfach her ändern das auf einen Beistrich und sind fertig. Das war unser ganzer Code. Gut, ähm, Wir haben jetzt einmal unseren Code zum Rendern ähm, eines Fields mehr oder weniger und das gute an diesem Code ist dass wir wenn wir wollen das ganze fast unendlich erweitern können, also ohne große Änderungen am Code. Das heißt, wenn wir hier jetzt einfach was Neues hinzufügen, dann wird das genauso da hinzugefügt. Wir haben nichts am Code geändert, sondern nur an dieser Level-Datei. Ja, das war's eigentlich auch schon für diese Folge. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie wir ein bisschen Lebewesen in unser Spiel bekommen. Bis dahin noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiederschauen.